Deutschland, zeigt dein Gesicht Wach endlich auf, kämpf für dein Recht Lass deine Kinder wieder frei Lass sie wieder singen, spielen und schreien Deutschland, zeigt dein Gesicht Fürchte dich nicht Sie sind Meister im Täuschen und manipulieren Ich frag mich, wer verdient daran? Mit Angst und mit Schrecken Lässt sich's besser regieren Ein Riss geht durch unser Land Hey, hab ich hier was nicht kapiert? Bitte sag mir, was ist hier passiert? Deutschland zeigt dein Gesicht Wach endlich auf und kämpf für dein Recht Lass deine Kinder wieder frei Lass sie wieder atmen, singen und schreien Deutschland zeigt dein Gesicht, fürchte dich nicht Hey, ihr da oben, seid ihr echt so korrupt? Könnt ihr noch in den Spiegel sehen Die Leute da draußen, die gehen echt kaputt Viele müssen einsam von uns gehen Nur weil ihr etwas gefunden habt Und uns erzählt, das macht uns alle krank Deutschland zeigt ein Gesicht Wach endlich auf.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 Nehmt euch wieder in den Arm und kommt euch wieder näher. Habt keine Angst und nehmt kein Blatt mehr vor den Mund. Erhebt eure Stimmen, wir sind friedlich und bunt. Deutschland zeigt dein Gesicht.